Thank <laughs> you. Spitzenbock. Wow. Und sah so viel Es ist ja einfach Dschungel, mitten in der Stadt. Wir sind jetzt hier am Night Market in Yangon. Ich habe noch nie Insekten gegessen. Ich habe schon viel gegessen, aber noch nie Insekten. Und ich wollte schon in Bangkok Insekten essen, aber ich denke mal in Yangon wird es Zeit. Und? Mmh. Wie? Es klingt cliché, aber es schmeckt wie Huhn mit ein bisschen weniger Geschmack. Aber nicht schlimm. Sag nochmal eine genaue her. Man. I got model bitches wanna leave me like some candy And them drugs come in hand Last night savage bitch but no I'm not random It'll away no condom, had to make her eat a plan And I'm sipping on that cold Codeine, not friends Ha <laughs> <laughs> ha, I'm just stuntin' on my ex bitch uh, I'm just flitzin' on my ex bitch Holla. I'm just stuntin' on my ex bitch uh, I'm just flitzin' on my ex bitch Fuck a wedding ring, I bought a necklace das ist Das wieder drin. Seht ihr? Swedegon, hier. hier. Hier. Hier. Da. Das da. Hier. Wir haben uns ewig lang gewehrt, hierher zu kommen. Weil wir uns gedacht haben, hey, erstens mal, wir dachten, das ist Schwedagon Und das ist ein blöder Name. Und zweitens haben wir uns gedacht, das ist einfach noch eine Pagode. So wie wir schon Tausende gesehen haben hier. Also Pagode sind diese ganzen kirchlichen Einrichtungen hier. Aber dann haben wir vor kurzem von einem anderen. Reiserinnen gehört. Es ist riesig. Schaut es euch an. Und jetzt schauen wir es uns an. Sehr viele Geschäfte. Eine kommerzielle Kirche. Finde ich voll uncool. Man muss jetzt auch noch Eintritt zahlen. Ich hoffe, dass das es jetzt wirklich wert ist. Okay? Südagon? Ich halte dich beim Wort. Okay. Crazy. Die Larissa ist gerade auf einen kleinen Betrug reingefallen. Was ist denn passiert? Also, ich wurde gerade in mein zweites buddhistisches Gebet verwickelt. <lacht> Nur diesmal von der Schwedagon-Mafia. <lacht> also, ein Mann ist mit mir rumgegangen, der Niki hat gefilmt. Ja, wir haben uns dann überall hingesetzt: 100.000 Stationen mit lauter Gesängen und so weiter. Ich habe natürlich bei allem mitgemacht. Und dann am Ende so. Ja, das sind jetzt 5000 Chat. Und ich so sorry, ich habe gar kein Geld eigentlich an mir. Und ich zeige ihm so mein Geld, und also, es sind 1300 Chat drin oder so. Und das ist nicht bei ein Euro, aber er nimmt es einfach raus und sagt, it's very little. Und geht. Wahnsinn. Also aufpassen. Beim Schwedagon kann man viele, Swedagon kann man viele schlechte Erfahrungen machen. Aber auch gute. Wir haben gerade Bananen geschenkt bekommen. Und Muffins. Und Muffins. Es wird Zeit, den Puder zu waschen. Den Montagspuder. Dreimal den ersten, zweimal den hinteren, rechte Schulter, linke Schulter, jetzt den vorderen noch über den Rücken und fertig. Die Larissa hat beim Abzocker gelernt. Es wird Zeit, das Widergrund zu verlassen. Das Misstrauen von uns ist viel zu groß geworden. Wir schauen jedem hier doppelt in die Augen. Jeder könnte uns. Eines Euros berauben. Wir sind jetzt im verrücktesten Restaurant vom Personal her, Lucky Seven. Hier gibt es einfach so viel Personal, wie es Gäste gibt. Also du kannst nichts machen, ohne dass dir gleich wer hilft. Sehr ungewohnt auf jeden Fall. Zählt mit, die roten und die gelben sind Kellner. Jetzt sind wir beim Bogjokr, Bog Bogjoki. Bogjoker Bog, Bogjok Market und hier gibt es glaube ich alles. Wir waren gerade in einem zweistöckigen Kino und für oben in der VIP-Lounge hat man 1,30 Euro zahlen müssen. Dieser zweite Stock ist echt geil, also man hat, man hat schon eine echt coole Aussicht da oben. Also wenn ihr mal die Chance habt, gönnt euch das, okay? Empfehlung von mir.